Willkommen zum kleinen Amalens der Kostenrechnung. Heute wollen wir über den Break-Even-Punkt sprechen. Ein wichtiges Instrument der Kostenrechnung, insbesondere der Teilkostenrechnung, ist die Darstellung von Erlösen und Kosten gegen die Beschäftigung. Beschäftigung, das heißt produzierte und umgesetzte Menge. In diesem Diagramm sehen wir sowohl die Erlösfunktion, hier grün gezeichnet, als auch die Kostenfunktion, hier gelb und rot gezeichnet. Die Erlösfunktion zeigt den Umsatzerlös als Funktion der Beschäftigung. Die Kostenfunktion zeigt die Gesamtkosten als Funktion der Beschäftigung. Die beiden Kurven sind im einfachsten Falle geraden, der Schnittpunkt der beiden Kurven ist der Break-Even-Punkt oder Gewinnschwelle. Bei einer geringeren Beschäftigung erwirtschaften wir einen Verlust, erst oberhalb des Break-Even-Punktes kommen wir in die Gewinnzone. Ein zentraler Begriff in der Teilkostenrechnung ist der Deckungsbeitrag eine Art Rohgewinn? Wir betrachten die Umsatzerlöse, ziehen davon die variablen Kosten für den Umsatz ab und erhalten den Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag entspricht noch nicht dem Gewinn oder dem Verlust, also dem Erfolg. Dazu müssen wir von dieser hier blau gezeichneten Größe erst die fixen Kosten der Periode abziehen. Umsatzerlös minus variable Kosten ergibt Deckungsbeitrag minus Fixkostenblock ergibt Erfolg. Den Deckungsbeitrag kann man sowohl auf die gesamte Periode beziehen, dann kürzt man ihn mit groß DB ab, oder als Stückdeckungsbeitrag auf eine Einheit beziehen, dann kürzt man ihn mit kleinen DB ab. Eine weitere Klassifizierung ist die Unterteilung in absoluten Stückdeckungsbeitrag in Euro pro Stück und relativen Stückdeckungsbeitrag in Euro pro Stück und Engpass. Typisch für die Teilkostenrechnung ist die Unterteilung der Gesamtkosten in Fixkosten und Variablekosten. Die variablen Kosten sind hier gelb eingezeichnet und entsprechend der Namensgebung variabel mit der Beschäftigung. Die Fixkosten sind überall gleich und entsprechen einer horizontalen am Achsenabschnitt der Gesamtkostenfunktion. Den Deckungsbeitrag sehen wir hier als Abstand der gelben und der grünen Linie. Am Break-Even-Punkt entsprechen nicht nur die Erlöse den Gesamtkosten, sondern auch der Deckungsbeitrag den fixen Kosten. Entsprechend können wir ein weiteres Kriterium für den Break-Even-Punkt aufstellen, Fixkosten gleich Deckungsbeitrag. Auf dieser Gleichung Deckungsbeitrag am Break-Even-Punkt gleich Fixkosten beruht das Break-Even-Diagramm. In diesem Diagramm wird der Deckungsbeitrag blau ist blau, Kurve, den Fixkosten als rote Linie gegenübergestellt wir erkennen den Break-Even-Punkt, die Verlustzone und die Gewinnzone. Ein kleines Zahlenbeispiel hierzu. Ein Produkt wird zu einem Preis von 10 € abgesetzt. Die variablen Stückkosten belaufen sich auf 7 € bei Fixkosten von 18.000 Euro. Bei welcher Ausbildungsmenge ist der Break-Even-Punkt erreicht? Das Kriterium für den Break-Even-Punkt ist Deckungsbeitrag gleich Stückdeckungsbeitrag mal Break-Even-Menge ist gleich Fixkosten. Die Break-Even-Menge ergibt sich also als Quotient der Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag. Der Stückdeckungsbeitrag ist definiert als Preis minus Variablen Stückkosten, also 10 minus 7 gleich 3 Euro. Entsprechend erhalten wir eine Break-Even-Menge von 6.000